So, Diese synergetischen Modelle sind aber nicht die, die im Moment aktuell das vorherrschende Modell zur Bewegungskontrolle darstellen und das muss ich natürlich irgendwie auch ein bisschen begründen und das begründet sich mit den Nachteilen der synergetischen Modelle. Und da gibt es verschiedene Nachteile. Der eigentlich kann man das so zusammenfassen, dass, dass, dass diese emergente, synergetische Sichtweise wenig konkret und wenig greifbar ist. Also es lassen sich zum Beispiel beliebige Aufgabenlösungen als Aufgabenraum darstellen und da gibt es keine echten Vorhersagen. Also jetzt sagen wir mal so, wenn, wenn jetzt dieses Fingerwackelexperiment zum Beispiel so ausgehen würde, dass nicht sich diese Bewegung einstellt, sondern diese Bewegung einstellt, dann wäre das eben auch ganz einfach modellierbar und dann würde man eben sagen, naja dann ist eben der stabile Attraktor diese Bewegung hier, also die parallele Bewegung und letztlich kann man das tendenziell für alle Bewegungen im Sport aufstellen, dass man sagt, naja, man kann da irgendwie einen, einen Aufgabenraum konstruieren mit Attraktoren, wo sich das System hinbewegt, aber es ist schwer sozusagen und das will die synergetische Modellbildung auch gar nicht, es ist schwer vorherzusagen, wo denn genau dieser Attraktor liegt und wohin sich das System hinbewegen wird, sondern das System bewegt sich irgendwo hin und dann kann man im Nachhinein diesen Aufgabenraum zeichnen und sagen, naja, da ist es eben reingerutscht. Das heißt also spezifische Vorhersagen sind eigentlich nicht möglich. Das Zweite, ähm, gerade im Sport sind Aufgabenlösungen nicht am tiefsten Punkt des Aufgabenraums zu finden. Ich will das mal aus meiner eigenen sportpraktischen Erfahrung ableiten. Also wenn man mich ans Reck hängt und dann irgendwie da rumzappeln lässt, dann passiert es einfach überhaupt nicht, dass sich irgendwie selbst organisiert da mal eine Kippe oder ein Kippaufschwung entsteht, sondern dieses Lernen des gibt aufschwungs ist eine sehr mühsame Geschichte, wo ich irgendwie auch Hilfestellung von fremden Personen brauche, wo es irgendwie nur langsam vorwärts geht, bis ich dann irgendwann mal das rausgefunden habe. Also das ist jetzt irgendwie natürlich jetzt nicht ein klares wissenschaftliches Beispiel, aber ähm, wenn ich also so einen normalen Aufgabenraum konstruiere, den ich gerade habe, dann befindet sich der Kippaufschwung irgendwo wahrscheinlich oben auf so einem Hügel oder also eben nicht in dem tiefsten Punkt, wo ich von ganz alleine ähm, hin mich organisieren würde. Ein ähm, Bisschen anders ist das vielleicht beim, ähm, beim Gehen, also wenn man Gehen lernt, dann kann man sich vorstellen, dadurch, dass man irgendwie immer mal wieder probiert und probiert, entwickelt sich dann so eine Potenziallandschaft und die hat vielleicht ein Minimum da, wo man geht und dann geht man auch tendenziell von alleine und dann gibt es wahrscheinlich auch noch einen Kontrollparameter, der die Landschaft so ein bisschen verändert und wenn ich dann schneller gehen muss, dann irgendwann passiert das selbstorganisiert, dass ich vom Gehen ins Laufen umschlage und wenn ich dann wieder langsamer werde, wird irgendwann mal wieder ich vom Laufen zum Gehen umschlagen, also wenn man mich eben auf so ein Laufband stellt und macht das Laufband immer schneller und immer schneller, dann gehe ich anfangs und irgendwann kommt ein Punkt und da fange ich an zu laufen und das kann ich mir gut vorstellen. Also vom Gefühl her, auch wenn man vielleicht nicht mit Gefühlen ähm, argumentieren sollte, aber vom Gefühl her ist das etwas, was so tendenziell eher selbstorganisiert passiert und das ist auch etwas, was wir bei Tieren finden, die eben vom Schritt in den Trab übergehen, wenn man das Laufband ein bisschen schneller stellt und dann auch irgendwie vom Trab wieder zurück in den Schritt, wenn man das Laufband wieder ein bisschen langsamer macht. Aber wie gesagt, die schwierigen Tonaufgaben, die es im Sport zu bewältigen gibt, sind eben nicht so, dass ich da tendenziell von alleine irgendwie reinrutsche, sondern ich muss da irgendwie so viel üben und durch mein Üben halt die Potenziallandschaft so verändern, dass ich ähm, dann irgendwann mal eine stabile Lösung finde, die dann eben der Kippaufschwung ist. So angestrebte Effekte und Instruktionen und Lernen sind in solchen selbstorganisierten Modellen auch schwierig darstellbar. Also das wird natürlich versucht, weil die Selbstorganisationsbefürworter jetzt nicht abstreiten können, dass Menschen tatsächlich Bewegungen lernen und auch dass Instruktionen ähm, manchen Menschen helfen zu lernen und auch dass angestrebte Effekte mit einer Rolle spielen ähm, und das wird natürlich dann auch mit ähm, einbezogen in die Modellbildung und das wird dann eben informationelle Randbedingungen genannt. Also sprich, wenn mir irgendein Instruktor einen Hinweis gibt, wie ich die Kippe machen soll, dann ist das eben eine informationelle Randbedingung und diese Randbedingung verändert wieder meine Potenziallandschaft und dann schaffe ich es vielleicht irgendwie ein bisschen näher hin zu der Kippe zu kommen. Darstellbar ist das, aber es gibt eben ähm, also es ist kein zentraler Punkt der Selbstorganisationstheorie, weil eben, ja, weil, weil sich eben solche Bewegungen tendenziell nicht von selber einstellen. Und ein Problem ist, dass sich widersprechende Lehrmethoden ganz einfach beide oder, oder einfach ableitbar sind aus solchen synergetischen Modellen. Ähm, zum Beispiel kann man die Lehrmethode ableiten, wenn ich so eine Potentiallandschaft habe, dass es dann günstig ist, diesen, dieses Minimum in der Potentiallandschaft so zu finden, dass ich überall auf dieser Potentiallandschaft herumspringe, bis ich irgendwann mal in die Nähe dieses Minimums komme und da kann ich dann verharren und das würde auf der übersetzten Ebene des Übungsbetriebs bedeuten, dass ich möglichst viele verschiedene Lösungsmöglichkeiten ausprobiere ähm, und ja mal das, mal das, mal das, mal das probiere, bis ich dann irgendwann mal überall gewesen bin in der Potenziallandschaft und dann weiß ich, aha, das ist also das energetisch günstigste. Das ist eine Trainingsmethode, die Wolfgang Schollhorn mit in die Diskussion gebracht hat und die sich Differenzielles Lernen nennt, also dass man zwischen zwei Lernversuchen eine möglichst große Differenz haben soll, dass man also möglichst weit immer in der Potenziallandschaft hin und her springt. Das ist die eine Konzeption, wie man lehrt. Die andere Konzeption wird aber von anderen Systemtheoretikern von Zanone und so weiter. Im Prinzip wird da genau das Gegenteil postuliert. Nämlich das Gegenteil ist, ich habe die Potenziallandschaft und irgendwie ist das, was ich lernen muss, ist so eine, so eine Kerbe in der Potenziallandschaft, die aber anfangs noch nicht da ist und ich muss durch immer und immer wiederholen desgleichen da in diese Potenziallandschaft, dadurch, dass ich die Randbedingungen des Wiederholens immer mehr in die Potentiallandschaft reinbringe, muss ich da quasi sozusagen so einen kleinen Attraktor graben, in dem ich mich dann aufhalten kann. Das heißt, die einen sagen, ich muss so viel Abwechslung wie möglich bringen, die anderen sagen, ich muss ständig das Gleiche wiederholen und beides ergibt sich aus dieser synergetischen Theorie, das heißt im Prinzip macht sie keine klaren Vorhersagen, sondern Tendenziell ist da mehr oder weniger alles daraus ableitbar und das ist natürlich relativ unattraktiv für eine Theorie. Und deswegen ist jetzt auch die Theorie der internen Modelle die Theorie, die sowohl präskriptive als auch synergetische Ansätze miteinander ähm, vereint. Das Selbstorganisierte ist in diesen ähm, Theorie der internen Modelle mit drin, dass wenn ich einmal die gewünschten Effekte der Bewegung hervorgerufen habe, dass dann sich das System dahin organisiert und die Bewegung tatsächlich auch ähm, die Kontrolle dahin führt zu der mir vorgestellten Bewegung, sofern ich eine gute Bewegungsvorstellung habe wenn ich die aber noch nicht habe, dann muss ich eben diese Bewegungsvorstellung erstmal erwerben. Und dieses erwerben ist dann eher ein lernen, was durchaus auch preskriptiv stattfinden kann. Gut, damit bin ich jetzt auch mit dieser Einheit zur Synergetik am Ende.